Du musst immer auf dem Button da oben bleiben, dann bist du im Tablet verlinkt und kannst die Neigungssensoren im Tablet nutzen. Mabacher TV. Was ist, das? Was ist jetzt gerade? Jetzt ist gerade nur das so. Bild. Ist das so? Also, nein, gerade ist einfach, wenn, das, wenn du es loslässt, dann ist es gerade. Ist es egal. Wenn du den Button loslässt, dann die, steht die Drohne stabil mhm. da. Wenn du drauf bleibst und du neigst es nach vorne, kriegt die Drohne gerade ja, aus. So. Das wollte ich wissen. Ja, genau. <lacht> Ob das die Nullposition ist, ob das gerade ist, ob die äh, Drohne so auch äh, horizontal steht. Oder nicht? Nein, das sind eher, doch eher so. Ja, Sie muss super so. okay, ja. Das war ja. Also wie gesagt, nach vorne neigen, fällt es gerade aus, zu dir ziehen. Nein, so, so, so. Genau, so, so. genau. Ja. genau. Okay. Und da kannst du die Höhe verstellen, also die Hochspinze oder wie niedrig, auch für da weg. Und, genau. und links und rechts ist die Quadratse-Drohne oh. und die S-Achse. Links oder nach rechts. Okay. Also auch in der Luft. Auch der und die Position die wie viele Drohnen sind schon kaputt Keine bis jetzt. <lacht> Nur die Schutzhülle, <lacht> die Styroporheiten. Nein, das habe ich schon viel gesagt. Lass <lacht> uns <lacht> das, so das aussetzen. Okay. Passt so? Ich geb Mann noch nie gewesen ist. Ich Okay, dann starten wir den Das ist so Ja, das kannst du wieder umdrehen. <lacht> links oder nach rechts, dann sie ohne die Position. Das das okay, das ist ja gerade. Voll oh, gut, Und bitte nicht rausfliegen. Ach so! Nicht rausfliegen. Wir müssen in dem Bereich da bleiben. Und, Und das Ziel war einfach, ähm, die Bilder erkennen, was man da oben sieht. Oder? Ach so! Und das war jetzt der gell? Nein, das war's nicht, aber es macht nichts. Pass gleich nochmal. Jetzt geht's nochmal. Bitte, Tee kommt. Vielleicht. Warte mal, Tobi! So jetzt ja, also wir, wir, wir werden keine Menschen jagen. Es ist ein geschützter Bereich. Wie geh hoch? Das Das war du einen anderen probieren? Dass die Drohne jetzt? Ja. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja Aber so, du, oder? <lacht> ja, voll. Das Ziel war ja so. Ich versuche es das versuche jetzt immer mit direktem Blickkontakt. Mal schauen, ob ich mich besser anstelle. es ist keine also. Zähne. Das dann so mit der Trinkung. <lacht> auch der andere Ich Du musst es auch aber ja. Aber so ein ist dann nicht dich. Ich gebe Ich dann die Finger. Du hast den Finger nicht die ganze Zeit rum, sondern du immer wieder oben. Und dann Anfang einfach ich braucht zum Beispiel führen und dann wieder los es leichter. Ja, also bitte. Aber ist nicht Sorry. Okay, ich versprochen, es war wirklich immer Tipp, einstellt. Mhm. So, danke, ich bin. Ich bin äh, okay. das, ist, also, das Ding ist nämlich schwer. Das ist Die Ja, danke. Bitte. Ja, en la ciga.